Okay, also wir brauchen eine Wohnung in Berlin. Ja. Und ich glaube, heutzutage, also wenn ich in den Urlaub fahre, egal wohin, gucke ich zuallererst bei Airbnb. Ja, das ist eine gute Methode, da waren wir auch schon, ja. wir auch schon oft benutzt. Von daher gehen wir wahrscheinlich am besten mal hin, ne? AirBnB. brauchen oh, mindestens drei Zimmer, wa? Okay. Mhm. Ja. Oder vielleicht zwei Zimmer und ein Wohnzimmer oder sowas. Ja. Mhm. Und äh, ja, wir planen Silvester. zuerst in Rostock zu sein. Mhm. Und zu, nur zu Silvester in Berlin? Nur zu Silvester, so also vielleicht von dem 30. bis zum 2. Wir können ja aus Berlin also, zurückfliegen vielleicht. Ja, das wäre eine gute Idee. Mhm. Okay, dann also am 30. Dezember vielleicht ankommen und dann vielleicht so hier in dem Dreh zurückfliegen. Mhm. Und wir sind zu Ach, da Erwachsene plus zwei Erwachsene und noch zwei Kinder. Mal <lacht> was es gibt. Ich habe ja die Vermutung, dass schon fast ein bisschen spät ist, war für schöne Sachen. Aber man weiß ich nie, es ist ja doch von privat. Ja. Hm. Hm. Das sind ja heftige Preise, ne? Ist das für die Tage oder für... Ich denke mal, für die ganze Zeit, ne? Mhm. Ja, das geht ja aber eigentlich. Wir das sind, ja stimmt, ja. Das stimmt. <lacht> das sieht schön aus, oder? Ja, das Wollen sieht schön aus. Wollen wir mal schön. gucken, den Workshop mhm. angucken? Mit zwei Betten allerdings, wie geht das? Ja. Das ist das eine Couch, die man ausklappen kann. Ja, vielleicht. Und... Das ist schön. Ja, ich meine, im Winter wird es nicht so grün sein, aber es ist auf jeden Fall hell. Oh, genau. <lacht> aber wie kann das sein? Oh, der Preis. Ja. Hm, naja, ja. ja. Okay. Aber schau mal, das ist ein Loft in einer alten Schmiede. Oh, schön. Und mehr so nett mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Und 115 Quadratmeter da haben wir viel Platz. Ja, schön. Ich meine, Silvesterfeiern in Deutschland ist eh sehr speziell. Mhm. Der Preis ist schon ein bisschen teuer, aber würden wir im Hotel schlafen, zu sechs Mhm. wäre es mindestens genauso ja, teuer, toll. oder? Mhm. Ja, wollen wir uns mal ein paar Fotos angucken? Ja, klar. Also, zeig mal her. Mhm. Oh, schöne große Küche, mhm. großes Sofa für uns alle zum Feiern. Da können wir sogar noch unsere Freunde aus Berlin einladen. Ja, alles klar. Mhm. <lacht> Und das ist der Hinterhof. Ein Schlafzimmer, ist wow, groß. ist das groß. Kann ja? ein Kind auf die Couch schmeißen. Ja, genau. ja, schön. Schade, mhm. dass wir nicht im Sommer fahren. Ja, mhm. kann man das besser nutzen. Ne? Mhm. Sieht sehr hell aus. Ne? Das ist das zweite Bett. Mhm. Das ist ganz schön schmal. Aber es hat wenigstens Fußraum, Ja, ganz weil in Roland so lang ist. Ne? Mhm. Ja, also schon mal nicht schlecht, oder? Ja. Wollen wir trotzdem mal noch zu anderen Sachen gucken? Okay. Den Wochenpreis oder sowas? Mhm. Weil das ist ja ein bisschen krass, ne? Ja. es gefällt mir auch nicht so, um ehrlich mhm. zu sein. Das ist mir zu schick. Mhm. Und kostet 700 oh. Nö, das ist aus der Rechnung das ist raus. Das Ja, nee. Ich mag es eigentlich auch lieber nicht so poliert und ja. super schick, ne? gemütlich. Gemütlich muss es sein, genau. Von daher, vier Betten gibt es hier sieht ein bisschen kleiner aus ne alles mhm. aber der Preis ist nicht schlecht können wir ja mal wenn du Lust hast gucken wir vielleicht einfach mal direkt mhm, und wir müssten auch gucken wo die mhm. Wohnungen alle sind das heißt die liegen eigentlich gut und in Berlin das ist toll ist nämlich der öffentliche Nahverkehr total genial man mhm. kann mit der U-Bahn fahren Straßenbahn den Bussen das heißt wenn wir mal schon hier schauen wo wir sind mhm. das ist gut klar bin drin ja können wir auch zu Fuß schon viel machen ne stimmt mhm. Vier Betten. Mhm. Vier Betten und wahrscheinlich wieder ein Sofa oder sowas. Mhm. Ja, was es sieht... Äh, Bekünstlicht. Ja. Ist auch wahrscheinlich nicht sehr groß. Also hier können wir schon schön zusammensitzen ja. und spielen. Das denke ich geht gut. Und essen ja, würde auch gehen, ne? Mhm. Doch, da passen dran. Ja, hier können wir auch gut kochen. So mein Stil ist es nicht unbedingt, ja. aber es ist schön hell. Das gefällt mir eigentlich gut. Weil es bestimmt im Dezember doch früh dunkel wird, weißt du ja. ja. Auf jeden Fall. Keine Bilder von den äh, Schlafzimmern. Ja, das ist seltsam. Ne? ich glaube, das geht nicht unbedingt gut dann. Die sind vielleicht sehr, sehr klein. Mhm. Und auch die Decke, hast du gerade gesehen. Zur Küche hin. Mein, mein Liebster ist nämlich sehr das groß. Ich, ja. ich glaube, das wäre schwer für ihn. Ja. Wenn die Deckenhöhe zu klein ist. <lacht> Müssen wir doch noch mal ein bisschen weiter gucken. Das sieht sehr klein aus, mhm. schon, hier ne? das sieht eher aus wie ein Studio, ich ja, das bin für stimmt. uns sechs mit zwei Kindern. Das sechs wird Betten, nicht. wir müssen noch mehr. Sechs Betten? Oh, wow, da müssen wir doch Wahrscheinlich mal Wahrscheinlich sind das alles Einzelbetten. Und ja, die Wohnungen in Berlin sind teilweise auch ähm, sehr lang, also es gibt mhm. viele Zimmer, aber die Zimmer einzeln sind schlauchig gebaut, sehr lang, ne? Ja, das kann äh, sein, ja. das Warst du schon mal in Berlin? Ja. Ja, weil das mir aufgefallen ist bei meinen Freunden, die Wohnungen sind groß, aber die Zimmer sind meistens irgendwo eher lang ja, als weit. Ja. Die Fotoqualität ist nicht so gut. Mhm. Das sieht aus wie Küche und Lounge oder sowas zusammen. Ne? Schön bunt. Mhm, schön hell. Und nicht so super poliert. Mhm. Waschmaschine gibt es auch. Die Küche ist ein bisschen klein für wirklich Kochen, siehst du das? Also da können wir eher nur snacken, ne? ja. Ich kochen. Wo ist der noch woanders. Ich glaube, es gibt Wand. gar kein Herd, oder? Vielleicht gibt es da wirklich nur die Kaffeemaschine und also die Mikrowelle, das so. ne? Ja. Das, Bad. das ist das erste Schlafzimmer mit schönem Fenster. Sehr klein, aber gemütlich, ne? Ja. Da könnten deine Kinder schlafen. Kinderzimmer? Ja, das wäre mhm. nicht schlecht. Sehr ja süß, die Wandbemalung. Okay. Aber eigentlich wollen wir doch wissen, dass der Flur, ne? <lacht> und das ist wirklich so eine Schlafwohnung, ja. ne? langer Flur, lange Zimmer, das ist der Balkon, nehme ich an. Das ist also eine Hinterhauswohnung. Ja, so sieht aus. Ziemlich bunt. Ja, wäre schon mal nicht schlecht und es ist, glaube ich, nicht so super teuer, ne? mhm. das geht auch. Mhm. Äh, mein Favorit ist im Moment trotzdem noch die hier oben. Ja. Die ist irgendwie toll. Mhm. Ja, die Preise sind doch durchaus mhm. durchwachsen, ne? Ja. Wollen wir hier nochmal reingucken? Hier gibt es drei Betten. Ja klar, ja. vielleicht größer. Und das ist eine Altbauung, ne? das, das ist kann schön, man sehen. Sehr hoch. Schöne hohe Decken, große Türen, oh, cool. große Fenster, mhm. schöner Holzfußboden. Ja. Toll, mir gefällt diese Wohnung. Wie findest du sie? Ja, ich finde es auch schön, dass es schön hoch ist. Wollen wir denn die nehmen? Klar. Mhm, auch eine schöne große Küche. Ja, da können wir gut kochen, glaube ich. Weil hier das, ist der Herd ja. und die Spüle daneben und genug Betten, oder schön groß genug. Da das standen sechs, oder? Ich habe gleich mitgezählt. Zwei. Das sind zwei große, sehr große Betten. Das ist das erste, ne? Ja, das ist das erste große Bett. Es hm. gibt ja auf jeden Fall noch ein Sofa. Und ist das schon ein drittes Bett? Ich glaub, ja. Ja, okay, das war das cool. Dann, ja, das, ja, ja das sieht super Passt. aus. Also wir müssen dann bloß noch mal gucken bei, bei den Angaben was da so ist mit Hausregeln und sowas. Wo macht man das hier aus? Hier. Ja, sechs Gäste, das passt. Und der Preis ist gut für mhm. uns zu sechs. Mal gucken. Schlafgelegenheiten, ja super. Drei Doppelbetten, das passt super. Mhm. Man kann Check-in machen in dem Zeitraum von zwei Auf bis so. sieben. Und dann müssten wir am 3. Januar um elf aus der Wohnung raus. Mhm. Oh, es gibt sogar einen Aufzug, wir sind noch jung, wir brauchen das nicht unbedingt, genau. aber Internet ist dabei, Wunder, ist wunderbar, gut. es ist familienfreundlich, toll und hm, wir haben vielleicht ein Problem mit der Party am Silvester, aber ich denke eigentlich nicht, denn jeder macht Party zu Silvester ja, in Deutschland, eigentlich schon, weil oder? wir wollen ja rausgehen. Genau, wir gehen raus und ja. feiern vielleicht nur früh am Abend zu Hause. Hm? Mhm. Stornierungen sind allerdings streng, also wir können nicht sagen, dass man nicht kommen, dann kriegen wir nichts zurück. Mhm. 50, auf 50 Prozent? Man bekommt das nur 50 Prozent mhm. zurück, wenn man innerhalb von sieben Tagen vorher ne, mhm. Bescheid sagt. Danach geht es nicht mehr. Na gut. Ja, Mindestaufenthalt, das ist nicht so wichtig für uns. Die Leute scheinen zufrieden zu sein. Mhm. Und dann Gucken wir mal, was die noch so schreiben. Andere Gäste, das ist etwas, was ich normalerweise auch mache, zu schauen, auf der Karte, wo es genau ist und dann, was Leute geschrieben haben. Ja, auf jeden Fall, das ist wichtig. Mhm. Und es sieht doch gut aus, ne? Mhm. Hier waren auch Leute mit Familie. Ah, oh, gut. Ja. Direkt am Hauptbahnhof. Oh, wunderbar, ja. Also Weil wir müssen ja doch unseren Koffer mitnehmen. Wenn es so kalt wird mhm. im Winter, brauchen wir ein bisschen Gepäck. Also in der Straßenbahn mhm. glaube ich. Ja. Toll. ja, super. Buchen wir, ne? Alles klar. Ja, schön. Ich freu mich. <lacht> okay, dann wollte ich noch eine Sache machen. Und zwar noch mal gucken, wo wir in Leipzig und wo wir in Rostock sein werden. Mhm. Also Rostock weil bestimmt so viele Leute von unseren Lernern nicht unbedingt wissen, was da ist. Jetzt sind wir also hier im Norden von Deutschland. Schauen wir noch mal ganz kurz, dass ihr das auf der Karte besser sehen könnt. Ihr seht also hier gar nicht mal so weit von Dänemark. Polen ist auch nicht so weit, Schweden im Norden und hier ist Rostock. Wisst ihr noch, woher? Ich komme hier. Das wird auch mal irgendwann ein Trip, den wir machen. So ja. Nach mal auf Wien die Insel fahren. Okay. Ja, also zoomen wir mal rein nach Rostock. Da sind wir. Und wo ungefähr ist der Garten von deinen Eltern? Nicht in Rostock? Nicht in Rostock. Muss <lacht> nee. man ein bisschen Rauszoomen. Ja, der ist in Malum. Das ist schon 45 Minuten entfernt. Ah, aber... Müssen wir also hier eingeben? Willst du mal eingeben? Klar. Ich dachte, es sei in uns drin. Ja. Das heißt, wir brauchen auch ein Auto, oder? Ja. Sollten wir ein schlecht. Auto mieten? Können wir das so finden? Ist echt nicht weit weg. Hm. Oh, schön. Also bei Ripnetz da. Ja, ist Richtung, den. wo mhm. du herkommst. Mhm. Ne? Ja. Okay, das heißt, da sind wir dann. So um Weihnachten rum. ja? Mhm, klar. Mhm. Und du hast erzählt, dass es einen Weihnachtsmarkt gibt in Rostock? Mhm. Ja. Willst okay. du mal zeigen, wo der ist? Ist der in der Innenstadt? Ja. Da war ich auch gerade in der Innenstadt, habe ich doch gesehen. Die Stadtmitte. Mhm. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen raussuchen. Das ist die Stadtmauer. Sind wir schon da? Ja. Warte mal da. Hier irgendwo? Also das ist, ja genau, das ist das Tor. und wenn du dann mal nach rechts, geradeaus rechts die ganze, das ist, da dürfen keine Autos fahren, oh, schön. das ist die Einkaufszone, sag ich mal, und da ist das Ganze, der das ist der Stadtkern von uns. Und der geht all den ganzen Weg bis zum Neuen Markt, mhm. oder auf dem Neuen Markt, das ist ein größerer Platz, mhm. da sind dann die Karussells und alles auch noch dazu. Oh, toll. Das also. heißt, wir können den Rostock gut kennenlernen, da freue mhm. ich mich. Ja. Ja, und in Leipzig, wenn wir nach Weihnachten oder um Weihnachten auch nach Leipzig fahren, müssen wir auf jeden Fall in die Thomaskirche gehen zur Motette. denn der Thomana Chor mhm. wird bekannt singt dort immer um die Weihnachtszeit. Oh wow, das wäre schön. Mhm. Und um euch zu zeigen, wo Leipzig ungefähr ist, werde ich auch noch mal kurz rauszoomen. Da seht ihr, es ist gar nicht so weit weg von Tschechien ist. Mhm. Holen ist hier auf der rechten Seite und dann gucken wir noch mal im Vergleich zu Rostock vielleicht. Da ja, oben ist es. Genau, Rostock, Leipzig. Sind und vielleicht vier, fünf Stunden im Auto In ja, Leipzig. Ja, das stimmt. Von Rostock aus. Auf der Autobahn, ne? Mhm. Welchen Weg fährt man da am besten? Von ich Rostock denke, wahrscheinlich hier. In Berliner ja. ja, 19 und dann um Berlin. Berliner Ring. Ja, 9. Mhm. So würde ich fahren, dann ja. theoretisch. Oder wir könnten auch einfach einen Zug nehmen, ist doch mhm. eigentlich viel praktischer, da müssen wir uns nicht kümmern. Brauchen ja. wir wollen nur, wenn wir ein Auto brauchen, bloß vor Ort. Eigentlich nur für Rostock vielleicht. Mhm. Ja? In Leipzig, glaube ich, können wir vieles auch mit der Straßenbahn ja. und zu Fuß machen. Und da, wo mein Onkel und meine Tante wohnen, das ist nicht so weit vom Stadtkern entfernt. Das können wir alles zu Fuß machen, da brauchen wir kein Auto. Oh, super. Mhm. So also Leipzig ist. Nicht unbedingt so klein, aber das Stadtzentrum selber ist klein, wie mhm. du sehen kannst. Ne? Meine Tante wohnt... Muss mal kurz gucken. Meine Tante wohnt... Beim Zoo? Ja. Cool. Unweit vom Zoo. Mhm. Und ja, die Innenstadt ist schon gleich hier. Und die Thomaskirche. <lacht> das war vielleicht ein bisschen schnell. Ohne Maus auf dem Computer zu arbeiten, ist schwer. Da sehen wir die Thomaskirche. Obwohl ich die, die eigentlich nicht Das ist nicht die Thomaskirche. Die Thomaskirche. Das ist ein Platz wohl, ne? Ja, oder so ein kleiner Platz. Und die Kirche ist eigentlich hier, die sich, deswegen ist es komisch, wie ein so Männchen reinziehen. Mal sehen, ob das wir jetzt sehen können. Hm, oh, jetzt sind wir in der Kirche. Wunderbar, das ist ja schön. Da möchte ich euch gerne mit hinnehmen zur Motette. Ja, toll, das freut mich. Und dann müssen wir jetzt eine Sache noch gucken. Und zwar müssen wir ans Brandenburger Tor. Das ist wichtig. Obwohl viele von euch das bestimmt schon gesehen haben. Aha. Aber da ist eine große Party zu Silvester. Da werden wir zu Silvester sein, ja. Mit Millionen anderen. Ja. Das ist nicht das Brandenburger Tor, das ist das Parlament. Hier, das es ist komisch, mhm. ne, dass die die falschen Bilder zeigen. Ähm, bloß, wenn wir hier draufklicken, kommt es dann... Hier? Nee, das ja, kommt das ist nicht so da, das unten. Ist hier unten. Seht ihr es Genau. Mhm. Dann nehmen wir noch mal ganz kurz das Männchen. Und ziehen es zum Tor. Das stehen wir oben drauf. Vielleicht, oder unten da, mitten drin. Mittendrin, ja. Oh, oh, toll, da werden wir also zu dem ja. ne? Vielleicht kann man da ein bisschen raus. So. Mhm. Ne, nicht wirklich, ja? Stehen wir zu nah dran, oder? Ja. Mal nochmal den Platz sehen davor. Das wird alles voller Menschen sein. Genau, jetzt ist fast kein Mensch dort, aber wenn wir da sind, da werden wir mhm. Schwierigkeiten haben, wir uns zu bewegen. Ja, ich glaube auch. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verlieren. <lacht> Okay, super. Wir freuen uns. Wir haben noch drei Monate. Aha. Oh, das wird eine gute Reise. Yay. Jetzt kann ich es auch stoppen.